Ja, Michael, vielen Dank für die Einladung nach Frankfurt. Ich habe mich unwahrscheinlich gefreut, als Mainzer nach Frankfurt kommen zu dürfen. Ansonsten bin ich eher privat in Frankfurt unterwegs, aber heute auch an der Uni. Ich möchte, wenn ich da mal, normalerweise gefragt wird, stellen Sie sich mal kurz vor, dann mache ich das mittlerweile modern mit drei Hashtags und sage Hashtag Arzt, Hashtag Medizinpädagoge, Hashtag Digitalisierer. Also ich bin im Alltag, bin ich Unfallchirurg und Orthopäde, auch klinisch aktiv, bin verantwortlich für das trauma -Netzwerk. Also wenn Sie Richtung Mainz unterwegs sind, einen Verkehrsunfall haben, dann kommen Sie so ein bisschen in mein Einflussgebiet und für den Bereich, für den ich verantwortlich bin. Äh, Medizinpädagoge, ich habe äh, 2014 bis 2016 nochmal einen Masterstudiengang absolviert, Medical Education in Heidelberg. Das ist so ein Multiplikatorenstudiengang, wo die deutschen und österreichischen Unis sich zusammengetan haben und gesagt, wir wollen die Medizin reformieren, wir wollen neue Lernformate, neue Prüfungsformate reinbringen und es wurde im Endeffekt ein Studiengang gegründet, der rund 45 Fakultäten vereint und jede Uni schickt pro Jahr etwa eine Person, die daran teilnimmt und ich bin jetzt auch Dozent in dem Bereich. Und Digitalisierer, ich habe so in den letzten acht, neun Jahren eine Reihe von Digitalisierungsprojekten gemacht, vor allem in dem trauma also telemedizinisches Netzwerk aufgebaut, Apps für an der Unfallstelle, Entscheidungssupport, wo geht der Patient hin. Und ich habe mir vor, ja, jetzt knapp drei Jahren Gedanken gemacht und überlegt, wie machen das eigentlich die anderen Unis, also wie bringen die die verändernde, die zunehmend digitale Medizin ähm, den Studierenden bei und das Ergebnis war, keiner macht so richtig bis jetzt. Also es gibt einen fundamentalen Wandlungsprozess in der Medizin und der ist kurrikular nicht abgebildet. Und das war im Endeffekt ähm, der Startpunkt für mein Projekt Medizin im digitalen Zeitalter, das ich heute auch gerne im ersten Teil vom Vortrag kurz äh, vorstellen möchte, weil in dem Gesamtkomplex ist auch das Modul VR, AR äh, lokalisiert, das ich dann etwas genauer beschreiben möchte. Und abschließend... Würde ich gerne noch so ein bisschen Ausblick geben, sozusagen, wie müssen wir, egal aus welchem Fachbereich wir kommen, vielleicht unsere Curricula überarbeiten, um digitale Kompetenzen, um vielleicht auch VR, AR mit zu integrieren. Mich interessiert natürlich auch, wer mir gegenüber sitzt heute. Vielleicht einmal kurz Hand hoch, wer ist Mediziner von Ihnen? Genau. Wer ist Naturwissenschaftler? Genau. Geisteswissenschaftler? Genau. Jura, BWL, Pädagogik, genau, manche mit Doppel, Doppelhände, ich darf auch immer mehrfach strecken bei solchen Umfragen. Wen habe ich noch nicht abgefragt? Ingenieur, Ingenieur sehr gut. Informatiker. Informatiker, perfekt, wunderbar. Also ich denke, wir haben eine ganz diverse Gruppe und ich glaube, dass wir zukünftig auch deutlich enger zusammenarbeiten müssen vor allem wenn es um Bereich digitale Kompetenzen ähm, und auch vielleicht äh, Sachen im Bereich virtual augmented reality ich glaube da können wir gut voneinander lernen genau Medizin im Endeffekt, ähm, geht es immer wieder darum, welche Kompetenzen müssen wir unseren Studierenden vermitteln. In meinem Fall ist es, welche Kompetenzen brauchen angehende Ärztinnen und Ärzte. Und ich habe ein Zitat mitgebracht, was ich wirklich toll finde. Ist schon ein paar Jahre alt, 1296, Chirurgia Magna. Und ich habe das Foto gemacht in Edinburgh im Medizinhistorischen Museum. Und da war dieses Zitat nebendran gestanden, als Kompetenzprofil. A surgeon should have well formed hands, long slender fingers, a strong body. Not be inclined to tremble, be well grounded in natural science, and should know not only medicine, but every part of philosophy. Kompetenzprofil 1296, muss man sagen, gar nicht schlecht. Und von diesem Zeitpunkt reisen wir jetzt 700 Jahre in die Zukunft und wir sind eigentlich schon mittendrin in der Medizin im digitalen Zeitalter. Und dieses Kompetenzprofil, das kann man heutzutage auch noch unterschreiben. Wir haben ja zwei Mediziner noch hier, also eine Ärztin oder ein Arzt, der geschickte Hände hat, nicht zittrig ist, robust gebaut, um notfalls auch noch einen 24-Stunden-Dienst zu überstehen. Und die Naturwissenschaften, die Medizin und die Philosophie beherrscht, glaube ich, würde man sagen, kann gern bei uns morgen anfangen in der Abteilung. Aber trotzdem fehlt dem Kompetenzprofil etwas, was heutzutage gefragt ist. Und von daher würde ich den letzten Satz ergänzen und sagen, be well grounded in natural science, should know not only medicine, but every part of philosophy and have digital competencies. Weil diese digitalen Kompetenzen werden aktuell in der Medizin immer bedeutender. Ich habe in meinem Vortrag so ein paar Fragen, die ich in den Raum stellen werde und ich versuche punktuell auch ein paar Antworten schon drauf zu geben. Und das eine ist, wie hat sich die Gesellschaft verändert im digitalen Zeitalter. Einige von Ihnen kennen wahrscheinlich das Bild. Diejenigen, die es nicht kennen, versuchen Sie mal herauszufinden, wo wir sind, welcher wichtiger Moment oder markanter Moment in der Zeitgeschichte abgebildet ist. Genau, Papst, genau. Also wir haben viele Menschen in der Straße, ein hell erleuchtetes Gebäude, italienische Polizisten und Nonnen, es könnte der Vatikan sein. Und das Bild, was wir sehen, ist der Moment, wo weißer Rauch aus der Sixtinischen Kapelle emporgestiegen ist. Die Gläubigen versammeln sich in der Straße rund um den Petersdom. Sie wissen, es gibt einen neuen Papst, sie wissen aber noch nicht, wer der Papst ist. Und das ist der Moment, bevor Papst Benedikt XVI. auf die Empore getreten ist. Und das nächste Bild ist im Endeffekt der gleiche Moment, Einige Jahre später bei Papst Franziskus. Und diese zwei Bilder stellen den Wandel der Gesellschaft dar. Die Gesellschaft kommuniziert anders bei bedeutenden Momenten. Sie erleben diesen Moment anders und bestimmte Sachen sind Normalität geworden. Und für uns als Mediziner sind es nicht nur unsere Mitbürger, sondern das sind auch unsere Patienten, die hier sind. Und diese Patienten haben eine Erwartung an uns und die Frage ist, können wir diese Erwartungen aktuell im Medizinsystem schon erfüllen. Ich glaube, wir können es zukünftig erfüllen, aber aktuell gibt es immer wieder auch Überraschungen, wenn wir nicht auf diese Art und Weise kommunizieren und diese Technologien effektiv einsetzen können, im Sinne unserer Patienten. Der Anfang von dem Vortrag ist einmal etwas medizinspezifisch, um Ihnen zu zeigen, in welchem Bereich ist denn später dieses VR-AR-Modul eingebettet in den Gesamtkomplex. Und es gibt... Eine Reihe von Veränderungen von der medizinischen Praxis, die für uns im Moment relevant sind. Wer von Ihnen googelt, bevor Sie zum Arzt gehen oder nachdem Sie beim Arzt waren? Einmal Hand hoch. Genau, das sind so, ich würde sagen, 70 Prozent. Entspricht auch etwas mehr als dem Bevölkerungsdurchschnitt, also 62 Prozent sind es angeblich laut aktueller Umfrage, googeln bevor Sie oder nachdem Sie beim ähm, Arzt waren. Und es findet nicht nur zu Hause statt, sondern das ist ein Bild, das, das habe ich mal nachzeichnen lassen, das ist ein, äh, vor etwa drei Monaten bei einer Oberarztvisite, die ich gemacht habe, die Patientin, die eine Beckenringfraktur hat, guckt auf ihrem Smartphone während der Visite die Osteoporose-Leitlinie nach und ihr Ehemann sitzt nebendran mit dem Tablet und guckt sich Beckenringfrakturen, Röntgenbilder über Google an, weil wir vergessen hatten, das hatten wir am Vortag versprochen, wir bringen ihnen die Röntgenbilder noch vorbei und haben es natürlich nicht gemacht. Und das sind, einmal informierte Patienten 75 plus und das ist Normalität geworden. Und viele Ärzte kommen mit diesen Patienten nicht gut aus. Etwa die Hälfte aller Ärzte lehnen diese Patienten ab. Und wenn man damit Probleme hat, dann gibt es jetzt die Steigerung, nämlich künstliche Intelligenz für Patienten. Wer hat schon mal von ADA gehört oder URMD? Im Endeffekt eine künstliche Intelligenz kostenlos zum Download im App Store und die macht das, was ein guter Arzt eigentlich macht mit einem. Welche Beschwerden haben sie? Seit wann haben sie denn Kopfschmerzen? Durch was werden die Kopfschmerzen ausgelöst? Werden die Kopfschmerzen besser, wenn sie ein Schmerzmedikament einnehmen? Wo sind die Schmerzen lokalisiert? Ada macht das, was ein guter Arzt machen sollte und was häufig ein guter normaler Arzt nicht mehr macht, nämlich er spricht mit einem in einer patientenverständlichen Sprache, nimmt sich Zeit, ausführliches Gespräch, so 25, 30, manchmal auch 35 Fragen und kommt zu einer Einschätzung, was mögliche Diagnosen und Differentialdiagnosen sind. Und ADA war vor einem Jahr nicht existent und aktuell gibt es zwei Millionen Nutzer. Für diejenigen, die es interessiert, übernächste Woche erscheint ein Artikel im Deutschen Ärztenblatt, den ich geschrieben habe zu dem Thema. Es ist wirklich hochspannend, was sich dort aktuell entwickelt. Vor allem letztes Jahr nicht existent, heutzutage zwei Millionen Nutzer. Wie verändert sich die medizinische Praxis? Wer von Ihnen hat schon mal Schritte gezählt mit seinem Handy oder hat schon mal eine Smartwatch getragen? Genau, also knapp die Hälfte etwa. Ganz interessant. Ähm, als vor zweieinhalb Jahren die Smartwatch sozusagen auf den Markt kam, war das so ein bisschen so als Fitness-Tracking oder man kann Musik hören mit Bluetooth-Kopfhörern. Jetzt kann man auch sich auf Vorhofflimmern screenen lassen. Vorhofflimmern ist die, eine der Hauptursachen für einen Schlaganfall. Und viele von uns wissen nicht, dass sie Vorhofflimmern haben. Und bisher ist man zum Arzt gegangen, hat sich ein EKG schreiben lassen, 24-Stunden-EKG oder Ähnliches. Seit kurzem kann das die Apple Watch auch messen und zwar mit einer 97-prozentigen Sensitivität und Spezifität. Und was wirklich das Revolutionäre ist, ist nicht, dass die Apple Watch das kann, sondern dass diese Funktion mit einem Klick, mit einem Software-Update auf 40 Millionen Geräten plötzlich läuft, von jetzt auf gleich. Und man nimmt an, dass über 100.000 Patienten pro Jahr jetzt diagnostiziert werden, die nicht diagnostiziert worden wären. Vollkommene Veränderung von der Art und Weise, wie wir Prävention machen. Was haben diese Erkrankungen gemeinsam? Vielleicht viele von Ihnen, die nicht Medizinerin, haben diese Krankheiten noch nicht gehört. Amyotrophe Lateralsklerose kennt man manchmal vom Ice Bucket Challenge. Den gab es vor zwei Jahren auf YouTube sehr beliebt. Aber das sind alle Erkrankungen, die unter einer Gruppe subsumiert werden. Und die heißt seltene Erkrankungen. Es gibt zwei Sachen bezüglich seltener Erkrankungen, die sind ganz spannend. Nummer eins, seltene Erkrankungen sind nicht selten. Vier Millionen Deutsche leiden an einer seltenen Erkrankung. Wenn man jetzt hier in den Raum reinguckt, einer bis zwei von uns. Das zweite bezüglich seltener Erkrankungen, der Zeitpunkt, wo jemand merkt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich glaube, ich bin krank. Ich fühle mich krank. Und äh, man geht zum Arzt. Von diesem Zeitpunkt bis zum Zeitpunkt, wo die Diagnose gestellt wird, liegen aktuell achteinhalb Jahre. Achteinhalb Jahre sie sind gar nicht krank. Achteinhalb Jahre Untersuchung, invasive Untersuchungen, achteinhalb Jahre unglaublich hohe Kosten im medizinischen Versorgungssystem, ohne dass der Patient profitiert. Achteinhalb Jahre keine Therapie. Und in diesem Bereich ist auch künstliche Intelligenz aktuell ein hochspannendes Tool, was eventuell diese diagnostische Verzögerung reduzieren kann. Wie verändert sich die medizinische Praxis? Genau. Augmentierte Realität und virtuelle Realität gewinnt zunehmend Bedeutung im Rahmen von der medizinischen Behandlung. Zum einen für Trainungssituationen und zum anderen auch intraoperativ, um einfach einen besseren Abgleich zu bekommen von den Informationen, die wir vorab haben, also vielleicht CT, MRT-Daten, 3D-Rekonstruktion und einer intraoperativen Entscheidung, zum Beispiel, wo setze ich genau das Messer an, was kommt, raus und was bleibt drin und in diesem Bereich ähm, ist im Moment eine rasante Entwicklung und wir sind gerade an der Schwelle, dass wir das im Rahmen von klinischen Studien am Patienten einsetzen und das ist sicherlich auch vielleicht der Aspekt, der Sie am meisten heute interessiert. Von daher sagen wir, um noch kurz zwei, drei Sätze zu diesem Curriculum zu sagen, ich bin absolut der Überzeugung, dass wir Mediziner weiterhin auch noch traditionell ausbilden müssen. Ich glaube sogar, dass die Bedeutung von arzt patientengespräch Sehen, Hören, Fühlen, Tasten, also diese basalen Fähigkeiten, die wir schon seit Hunderten oder Tausenden von Jahren als Ärzte haben, glaube ich, werden zukünftig eine größere Bedeutung gewinnen. Aber zeitgleich müssen wir auch digital kompetent werden und das ist aktuell in keinem der, 36, der 38, Curricula in Deutschland implementiert und von daher Vorhang auf für Medizin im digitalen Zeitalter. Das ist das Projekt, was ich jetzt in den letzten zwei Jahren konzipiert und im vergangenen Jahr implementiert habe und das ist eins von den Curriculum 4.0 Projekten, die aktuell in Deutschland laufen, also das einzige im medizinischen Bereich, wo wir wirklich diese Digitaltransformation und das, was man unter Arbeit 4.0 oder Medizin 4.0 verstehen, wirklich ins Curriculum implementieren. Wir machen das mit fünf Modulen aktuell. Das erste ist digitale Kommunikation, Arzt-Patienten-Gespräche, dezentral, auch durchaus Chat-basiert, Online-basiert, Videosprechstunde. Und wir versuchen das durchaus praxisnah mit konkreten Lösungen umzusetzen. Zweiter Modul Smart Devices, medizinische Apps. Wir haben mit der Apple Heart Study so ein bisschen die Bedeutung gesehen. Es gibt wirklich auch ganz konkrete Lösungen, vor allem im Rahmen von chronischen Erkrankungen, egal ob das Diabetes, Hypertonus, Herzinsuffizient ist, chronische Lungenerkrankungen, da zeichnet sich ab, dass Apps zum Goldstandard werden. Also die Kombination aus der klassischen ambulanten stationären Behandlung, aber mit einer App. Wir wissen schon, dass wir zum Beispiel ein Diabetiker, ein zuckerkranker Mensch, der tut sich schon seit Jahrzehnten den Blutzucker selbst messen und die Therapie anpassen nach dem ärztlichen Behandlungsplan und wir können das jetzt mit diesen Smart Devices und mit verschiedenen Bluetooth-Geräten können wir das auch vielen anderen Erkrankungen bieten, wo wir Messwerte nicht nur beim Arzt alle sechs Wochen oder zwölf Wochen generieren, sondern mittels Smart Devices zu Hause und die Therapie anpassen. Wir machen Telemedizin im Rahmen von einer schwerverletzten Behandlung, das ist relativ nah, was ich im Alltag mache, also mit Telenotarzt, Teleradiologie, telemedizinischer Beratung, und wir kümmern uns natürlich vor allem auch um den großen Aspekt Big Data, künstliche Intelligenz, was passiert mit unseren Daten. Es gibt dieses Versprechen, teile deine Daten und wir können dir helfen und in einzelnen Aspekten ist es wahr, aber in anderen Aspekten hat es auch große, große Bedenken und Risiken und das versuchen wir abzubilden. Modul 4 ist VR, AR und wir haben dort auch noch die Robotik mit dabei. Und ich möchte Ihnen zeigen, was wir an diesem Tag durchführen. Wir machen das anhand von Patientenfall. Eine Patientin, die einen Echinococcus, das ist ein Fuchsbandwurm, den kann man sich zuziehen, wenn man zum Beispiel Beeren jetzt im Wald pflückt und diese isst. Und ähm, dieser Fuchsbandwurm, der entwickelt sich im Endeffekt wie ein Tumor. Häufig lokalisiert, in dem Fall war es im Bereich von der Leber und der wächst und hat diverse Gefäße, also die große Hohlvene, wichtige Lebergefäße, umgriffen und liegt in einem Bereich, wo diese Patientin als nicht operabel eingestuft wurde von diversen anderen Kliniken. Und man sieht, dieser Tumor, das ist jetzt hier gelb, liegt direkt in der Leber, das ist das rosa, und das, was Sie hier sehen, sind im Prinzip die Gefäßstrukturen von der Leber. Im Endeffekt eine hochkomplexe Operation, die ähm, sozusagen erstmal als nicht operabel eingestuft wurde. Und die Folge ist, die Patientin wird früher oder, sterb, äh, früher oder später daran versterben an dieser Erkrankung. Wir haben diesen Fall genommen, weil wir daran den Studierenden eine ganze Reihe äh, von Möglichkeiten zeigen können, die aktuell durch augmentierte oder auch virtuelle Realität uns im Alltag als Chirurgen helfen können. Patienten besser zu behandeln oder uns auch ein besseres Bild zu machen im Rahmen der präoperativen Planung oder auch in der Operationsdurchführung. Und ein paar Sachen sind schon Realität, ein paar Sachen sind experimentell und an manchen Aspekten schauen wir auch ein bisschen in die Zukunft, was vielleicht in zwei oder in drei Jahren möglich sein wird. Was die Studierenden durchlaufen, die machen im Endeffekt haben mit einer HoloLens haben Sie diesen Datensatz, der aus MRT- und CT-Daten generiert wurde und können dieses Bild manipulieren. Und das ist auch etwas, was wir im Rahmen der präoperativen Planung früher auf dem Bildschirm machen, jetzt auch durchaus mit der HoloLens, um uns einfach einen dreidimensionalen Eindruck zu verschaffen, wie, wo ist genau der Tumor lo lokalisiert, mit welchem Blickwinkel sehe ich, welche Anteile und man kann im Endeffekt durch, durch Kopfbewegungen und ähm, ähm, Pinchbewegungen mit der Hand kann man dieses Objekt manipulieren und sich einen Eindruck verschaffen. Das wäre im Endeffekt präoperative Planung, Vorbereitung, einfach mehr Wissen gewinnen über, ähm, über dieses Erkrankungsbild. Was wir im zweiten Schritt machen, ist eine ganz spannende Sache. Also das, was Sie hier links im Bild sehen, das ist ein Laparoskopie-Simulator. Also Laparoskopie ist eine Bauchspiegelung, zum Beispiel wenn man eine Gallenblase sich entfernen lässt oder einen Leistenbruch operiert oder einen Blinddarm entfernt. Und wir haben diese Laparoskopie-Simulatoren schon seit vielen Jahren im Rahmen von der chirurgischen Ausbildung. Ich habe diese Art von OP als Student noch kennengelernt. Da lag ein Patient auf dem OP-Tisch. Man kommt so zum ersten oder zum zweiten Mal in den op man weiß noch nicht so richtig, wo man hinfassen soll und was man, wie man sich verhalten soll. Und dann sagt der Operateur, nehmen Sie mal die Kamera, Sie können die Kameraführung übernehmen bei dem Patienten. Und dann hat man die Kamera in der Hand und wackelt so ein bisschen, nee nicht so tief, Sie sind an der Leber, nee nicht, Sie sind wieder aus dem Bauch rausgerutscht. So hat früher chirurgisches Training stattgefunden und so findet auch heutzutage an vielen Stellen noch chirurgisches Training statt. Also ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber so sieht das... So sieht es durchaus aus und zwischendurch kratzt man sich mal an der Nase als Medizinstudent, dann wird die OP-Schwester ganz böse und dann schickt einem raus, weil man sich wieder einwaschen muss, weil man unsteril ist, aber von daher haben wir schon seit wir mal, rund zehn Jahren solche Laparoskopiesimulatoren simulatoren im Einsatz. Man kann mit seinen Händen im Endeffekt Kamera oder auch Instrument führen und man sieht in einem virtuellen Bild, wie zum Beispiel hier die Gallenblase von der Leber abpräpariert wird. Wir haben das Ganze jetzt, und da waren wir die Ersten, die das weltweit gemacht haben, wir haben das sozusagen kombiniert. Wir haben immer noch den Lab-Simulator, aber wir kombinieren das mit einem Virtual Reality Headset und auf diesem Virtual Reality Headset läuft ein 360-Grad-Video, das wir vorab aufgezeichnet haben. Und das 360-Grad-Video haben wir im OP gedreht, bei einer simulierten OP, bei keiner echten Operation. Und wer von Ihnen hat schon mal ein VR-Headset aufgehabt oder so ein zumindest Google-Cardboard oder ähnliches? Also wenn man das auf hat, kann man im Endeffekt sich frei im Raum umschauen und man sieht im Endeffekt das, was man in Realität auch sehen würde, also die ganzen Blickbewegungen. Wir haben auch einen 360-Grad-Sound, den haben wir als Kopfhörer auf den Ohren. Und ich muss sagen, ich bin jetzt seit 15 Jahren Arzt, in der Chirurgie tätig, wenn ich das VR-Headset und den Kopfhörer aufsetze, bin ich im OP. Also es ist wirklich dieser immersive Effekt, also dieses Empfinden, dass man wirklich in dieser Situation ist, ist ganz, ganz enorm. Dieses 360-Grad-Video, da sieht man im Endeffekt das OP-Personal, Patient, den Raum, das haben wir aufgenommen. Und hier ist der Laparoskopieturm, also das, was man mit seinen Händen macht und dann sozusagen im Bauch ähm, dargestellt wird, das ist in diesem 360 Grad Video ein Bluescreen, also so wie die Wetterkarte bei den Nachrichten, das auch nur sozusagen ein, ein leerer Bildschirm ist, ist auch in diesem 360 Grad Video und das, was ich mit den Händen mache und normalerweise auf dem Monitor dargestellt wird, wird in Echtzeit in dieses 360 Grad Video eingespielt, das haben wir gemeinsam mit der TU Magdeburg ähm, etabliert und damit haben wir die Kombination aus dem Laparoskopie-Trainer wo man das manuelle macht und das normalerweise auf dem Bildschirm sieht, mit diesem immersiven Effekt, ich bin wirklich im OP, dieser Patient ist ein echter Patient von mir, also man erlebt es wirklich als Realität und man kann auch durchaus bei diesen Sachen Komplikationen simulieren, das Gefäß geht auf, es blutet sehr stark, man verliert die Sichtweise in den OP oder man hat eine schlechte Sicht. Man hört über die Geräusche plötzlich, wie dieses Piepsen vom OP sich verändert. Und wenn man mal, schon öfters im OP war, dann weiß man, dass sehr schnelles Piepsen und sehr tiefe Töne nicht besonders gut sind. Man erlebt richtig Stress. Das ist im Endeffekt wie Flugsimulationstraining für einen Piloten. Das führen wir mit den Studierenden als zweiten Schritt durch. Als erster Schritt war die OP-Planung. Schritt zwei die laparoskopische OP. Und es sieht dann so aus, also der Student hat das Headset auf. Ähm, sieht das Bild selbst und der Trainer hat sozusagen, um wirklich auch zu sehen, was gerade der Student sieht, hat das gleiche Bild nochmal gespiegelt und kann ihn gegebenenfalls am Anfang auch ein bisschen die Hände führen. Nächster Schritt ist auch noch, wir kombinieren zum Teil diese Laparoskopie mit robotischer OP. Wer von Ihnen hat schon mal was von Da Vinci Roboter gehört? Also wenn man sich heutzutage das Spiel als Mann die Prostata operieren lässt, ist mittlerweile der Da vinci roboter wird immer mehr eigentlich zum, zum Goldstandard und auch bei gynäkologischen OPs zeichnet sich auch, dass diese robotische OP ähm, zunehmend Bedeutung gewinnt, weil man Bewegungen einfach deutlich feiner ausführen kann. Man hat die Hände hier drin, das ist jetzt so ein Simulator nur dazu und wenn ich jetzt zum Beispiel ganz fein an Gefäßen oder Nerven präparieren möchte, dann kann ich zum Beispiel eine Bewegung, die ich durchführe, bis zu dem Faktor 8 verkleinern lassen. Also wenn ich eine ganz kleine Bewegung durchführe, kann man das mit einem robotischen OP besser. Das ist jetzt ähm, der Patientenfall, also die Operation wurde durchgeführt und das ist diese Echinococcus, also diese Fuchsbandwurmzyste, die entfernt wurde. Und wir blicken auch etwas in die Zukunft, das ist etwas, was aktuell als Projekt bei uns läuft. Heutzutage müssen wir intraoperativ häufig diese Bilder können wir 3D-mäßig uns im OP nochmal anzeigen lassen. Wir schauen auf den Monitor, wir stellen das nochmal ein bisschen ein und wir blicken danach wieder in den Bauchraum hinein und sagen, okay, das, was ich jetzt hier gesehen habe, da muss ich genau hier schneiden. Also das auf dem Bild entspricht dieser Stelle im Patienten. Und was aktuell jetzt ähm, als Forschungsprojekt bei uns läuft, ist Augmented Reality, also auch wieder diese HoloLens, wo ich... Durch das Brillenglas die Realität sehe, aber zusätzlich was einspielen lassen kann. Und man kann zum Beispiel in diesen Bereichen sich Gefäßsysteme von der Leber einzeichnen lassen und zum anderen auch Bereiche, wo vielleicht ein Tumor oder dieser Fuchsbandwurm saß. Also dass man nicht mehr auf den Monitor gucken muss, im Kopf denken und dann versuchen, dass man die richtigen Stellen wieder abgleicht, sondern es entsteht im Endeffekt durch eine Navigation ein Matchen von bestimmten Arealen und ich sehe, wo die Resektionsgrenzen sind. Also von großer Bedeutung ist es zum Beispiel, wenn Patienten ähm, einen Lebertumor haben. Und diese Patienten, also wenn man das operieren würde, könnte man durchaus einen Lebertumor in gewisser Weise auch sehen. Heutzutage bekommen allerdings viele Patienten eine Chemotherapie, bevor sie operiert werden, weil das das Überleben, die Überlebenswahrscheinlichkeit steigert und der Tumor ist nicht mehr sichtbar. Allerdings in diesem ehemaligen Tumorbett sind noch Restzellen vorhanden, die weiterhin auch den Krebs wieder bringen können. Und von daher, dieser Abgleich, wo sind Resektionsgrenzen, ist eine wichtige Sache, aber das ist etwas, was als Forschungsprojekt aktuell noch bei uns läuft und was wir dort auch thematisieren und abschließend versuchen wir auch die Studierenden mit den Chirurgen zusammenzubringen, die das durchführen. Die sollen ein Interview durchführen mit wirklich relevanten Fragen. Also sie durchlaufen das einmal von der Planung über die Durchführung zum Ergebnis und sollen dann auch nochmal ihre Aspekte, ihre Fragen mit dieser Person klären. Was wollen wir im Endeffekt machen? Und das gilt eigentlich für alle Module. Wir wollen... Nicht nur irgendein theoretisches Wissen vermitteln, was wir irgendwie in einem Buch oder in einer Vorlesung transportieren. Nein, wir wollen vor allem auch praktische Fertigkeiten trainieren. Insbesondere, dass man durch Lernen, durch Erleben, dass man was wirklich angefasst, ausprobiert hat, sich ein Bild davon machen kann. Und als dritte Stelle auch wirklich kritisch reflektieren, ähm, hat es eine Bedeutung für meine spätere berufliche Tätigkeit, wie stehe ich zu diesen digitalen Techniken, wie stehe ich zur künstlichen Intelligenz im Rahmen der Anamnese, im Rahmen der Diagnosefindung, wie stehe ich zu VR, AR, möchte ich das einsetzen? Und nur wenn wir in der Lage sind, glaube ich, Wissenfertigkeiten, aber auch insbesondere den Aspekt Haltung ähm, zu adressieren, können wir wirklich von der Kompetenzvermittlung sprechen. Den Aspekt Wissen versuchen wir relativ stark über ein E-Learning vorab zu vermitteln. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das machen kann, aber ich glaube, dass wirklich in dem Bereich das E-Learning einen großen Vorteil hat, weil wir wollen, wenn wir in Präsenz sind, also wenn wir gemeinsam in einem Raum sind, dann wollen wir das nicht nutzen, um theoretisches Wissen zu vermitteln, sondern wir wollen Zeit haben, einfach praktische Fertigkeiten zu trainieren und miteinander zu interagieren und zu reflektieren, wo wir dann eigentlich stehen. Wir haben in diesem Medizin im digitalen Zeitalter versucht, die Rolle des Dozenten auch neu zu definieren, so wie es auch sicherlich in anderen Projekten aktuell durchgeführt wird. Also nicht so sehr als Dozent, sondern eher als Lernbegleiter. Und wir versuchen auf Augenhöhe mit den Studierenden zu diskutieren und vor allem auch auf neue Ideen zu kommen. Das war mein erstes Lehrbuch, was ich jemals besessen habe. Das ist von Peter Safar, die kardiopulmonale Reanimation. Also das, was man unter Wiederbelebung versteht, also Herzdruckmassage und Beatmen. Das habe ich von einem Nachbar geschenkt bekommen von uns, der Anästhesist ist. Das war so zwei Jahre, bevor ich angefangen habe zu studieren. Und da gibt es ein Zitat drin. Und das habe ich mir zum Motto gemacht. Das lautet, do it by the book, but be the author. Also mach's es nach dem Lehrbuch, aber schreib das Lehrbuch selbst. Und zum Thema digitale Medizin und Pädagogik gibt es kein Lehrbuch. Und von daher haben wir ein Lehrbuch geschrieben mit den Dozenten, aber vor allem auch gemeinsam mit den Studierenden. Und die Studierenden erhalten, bevor sie in den Kurs kommen, dieses E-Book, was von Dozenten geschrieben wurde, die sie später im Unterricht sehen. Und während des Unterrichts und im Nachgang schreiben die Studenten eigene Beiträge, aber drehen zum Teil auch Videos und ähnliches. Und es geht in das Lehrbuch mit rein und die bekommen nach dem Kurs eine zweite Version von diesem von E-Book. Diesem e und zum Beispiel in diesem Bereich, Hololens hat einer der Studierenden ähm, ein ähm, Video gedreht, zum einen wie er ähm, CT-MRT-Daten in ein Programm einliest und sich diese befundet und sich ein Bild damit macht, welche Möglichkeiten diese App bietet, wie die verfügbar ist, wo auch Limitationen von der App sind. Und das ist äh, zum Beispiel ja, eine App, wo man MRT-CT-Daten sich in 3D, in VR anschauen kann. Im Endeffekt Wissen, Fertigkeiten, Haltung. Wir machen aktuell relativ viel Lehrforschung auch zu diesem Projekt, versuchen etwas zu ergründen, wo Veränderungen festzustellen sind. Das sind jetzt wirklich nur Basisevaluationen, Wir machen auch sehr intensive Interviews mit den Teilnehmern, qualitative Interviews auch nochmal im Verlauf. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir feststellen, ist, dass die Studierenden eine andere Einstellung zu dem Thema digitale Medizin haben. Wir wollen die nicht zu Enthusiasten und ähm, dass sie das Ganze alles die Zukunft rosa rot sehen, sondern das Ziel ist, dass sie begreifen, dass das eine unglaubliche Bedeutung für ihre spätere Tätigkeit hat. Und man kann das Ganze immer noch positiv sehen oder man kann auch bestimmte Entwicklungen ablehnen, aber man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss Kompetenzen erwerben, um danach eine Entscheidung zu treffen. Ja, ich setze ein app-basiertes Behandlungsverfahren bei meinen Diabetikern oder chronisch lungenerkrankten Menschen ein. Aber bestimmte Aspekte lehne ich auch ab von der digitalen Transformation, weil es aus meiner Sicht für mein Handeln oder für meine Patienten nicht vorteilhaft ist. Und das sehen wir vor allem im Bereich Haltung. Also die Studierenden haben, verändern durchaus zu bestimmten Themen ihre Einstellung, ob sie positiv dem gegenüberstehen oder auch sehr kritisch. Und das ist interessant zu sehen. Und es ist auch interessant zu sehen, was passiert nach einem halben Jahr und mit welchen Themen beschäftigen sich die Studierenden. Und da machen wir im Moment ähm, haben da relativ engen Kontakt mit den Studierenden, führen dort ähm, regelmäßig noch Gespräche. Wie sieht die Zukunft der Medizin aus? Das sagen wir mal jetzt eher etwas thematisch wieder für uns. Da Vinci im Prinzip so als Symbol von der Medizin. Ich glaube, dass man zukünftig nicht nur Stethoskop und mit dem Skalpell umgehen muss als kompetenter Mediziner, nein, ich glaube auch, dass man mit App-basierten Behandlungsverfahren und auch die Vernetzung der Medizin kapieren kann. Und vielleicht hilft einem auch das VR-Headset hier und da weiter. Also ich glaube, dass digitale Kompetenzen in der Medizin zunehmend Bedeutung gewinnen. Was für einen zeitlichen Horizont. Also wir haben ja jetzt gerade wieder Mitte vom Sommersemester, die Studierenden, die jetzt angefangen haben, die werden, wenn sie ohne irgendeine Verzögerung studieren, bei uns 2024 Ärztinnen und Ärzte sein und 2030 werden sie erstmalig wirklich selbstständig arbeiten dürfen, als Fachärztinnen und Fachärzte. Das ist der Horizont, wie wir an der Universität Mediziner ausbilden. Für Ingenieure, für andere Bereiche ist es etwas kürzer. Da ist man wahrscheinlich eher so 2024 oder kurz davor in dem Bereich. Aber wir haben zum Beispiel in der Medizin und auch in ein paar anderen Bereichen unglaublich lange Ausbildungszeiten. Und ich finde dazu passt dieses Zitat ganz gut. Also für diese sich aktuell verändernden Berufsbilder durch die Digitaltransformation. We are currently preparing students for jobs that don't yet exist, using technologies that haven't been invented, in order to solve problems we don't even know are problems yet. Ich glaube, wir müssen uns wirklich konkret Gedanken machen, was wir in die Curricula hineinpacken was vielleicht auch Fertigkeiten, Fähigkeiten sind, die zeitlos sind, die dauerhaft notwendig sind. Also ich denke, kritisches Denken etc. werden wir auch brauchen, egal welche Veränderungen kommen. Und es gibt bestimmte Bereiche, da müssen wir uns Gedanken machen, dass wir jetzt nicht eine Anwenderschulung für irgendein spezielles Programm machen, sondern eher ein bisschen den Horizont aufmachen, dass man das große Bild sehen kann, dass man zum Lernen anregt, was weit über die Unterrichtsveranstaltung hinausgeht, um ein weiteres Lernen nach der Unterrichtsveranstaltung zu fördern oder zu motivieren. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich unsere Hauptaufgabe, weil wir werden Personen haben, die wirklich fortwährend sich weiterbilden müssen, wahrscheinlich auf Lebenszeit. Ich bin seit längerem auch aktiv beim Hochschulforum Digitalisierung. Wir haben dort mittlerweile eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema Curriculum 4.0 oder Curriculum Entwicklung fürs 21. Jahrhundert beschäftigt. Und es gibt diesbezüglich eine Reihe von Publikationen, die alle kostenlos verfügbar sind. Es gibt eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die eventuell interessant sind, wenn man aus vielleicht aus seiner fachlichen Thematik herauskommt und sich mit dem Thema beschäftigt. Wir wollen unseren Studiengang reformieren oder bestimmte Unterrichtsveranstaltungen im Zeichen von der Digitalisierung ähm, neu gestalten. Und wir haben jetzt gerade vor zwei Wochen ein Framework publiziert, das auch noch ähm, einen Prozess mit der Diskussion durchmacht. Für diejenigen, die es interessiert, ähm, im Prinzip QR-Code hier an der Seite ähm, und vor allem es ist eine Publikation, aber es ist auch ein Diskussionsforum dazu. Ich glaube, wir müssen uns ganz konkret beschäftigen, was sind eigentlich neue Fähigkeiten, die wir in die Studiengänge bringen müssen. Was sind digitale Kompetenzen? Sicherlich auch was, was Michael Einhorn sich stark mit beschäftigt. Und in Bezug auf VR, AR, Robotik müssen wir uns ganz konkrete Gedanken machen. Wie können wir es schaffen, dass Mensch und Maschine sinnvoll zusammenarbeitet? Auch für das Thema KI ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, diese Mensch-Maschine-Schnittstelle wird ganz bedeutend und es ist nicht die Diskussion, die öffentlich geführt wird, wo manchmal heißt, ob der Roboter den Patienten operiert oder ob der Arzt den Patienten operiert oder ähm, ich möchte nicht, dass ein Computer entscheidet, wie ich behandelt werde. Es geht eher um die sinnvolle Integration. Wer von Ihnen kennt noch das Schachspiel Kasparov vs. Deep Blue. Das war 1997, da hat der damalige Schachweltmeister Kasparov gegen den IBM Supercomputer Deep Blue Schach gespielt und Kasparov hat verloren. Und seitdem konnte kein Schachweltmeister mehr gegen den Computer gewinnen. Der Computer war im Schach besser als der beste Mensch. Aber Kasparov hat sich nicht geschlagen gegeben. Er hat eine neue Form von Schach erfunden, und das heißt Freistilschach. Und bei Freistilschach kombiniert sich ein Mensch auch mit einem Computer und hat den Computer an seiner Seite und folgt häufig dem Rat des Computers und entscheidet sich punktuell ganz bewusst dagegen. Und Kasparov mit Computer nennt sich Centaurus, also das Mischwesen aus Pferd und Mensch, und Centaurus, also Kasparov mit Computer, ist unschlagbar, auch von einem IBM-Supercomputer. Und ich denke, das ist die Art und Weise, wie wir denken müssen. Wir müssen den jetzigen Studierenden beibringen, nicht nur irgendwelches Faktenwissen, was wir schon viel machen, also insbesondere in der Medizin, wir überhäufen die Studierenden mit Faktenwissen auswendig lernen, niedrigstes Denkniveau, es ist wirklich schrecklich, was wir, was wir dort machen. Wir müssen eher eine kritische Auseinandersetzung mit der Mensch-Maschine-Schnittstelle auch unterrichten und wie kann ich Technologie sinnvoll einsetzen, aber wo ist auch die Limitation und wo entscheide ich mich bewusst, diese Technologie auch nicht einzusetzen. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Albert Einstein, Lernen ist Erfahrung, alles andere ist einfach nur Information. Vielen Dank.